Der kleine Prinz von Antoine de Saint Exupéry aus dem Französischen von Romy Straßenburg. Gelesen von Miriam Müller. Für Leon Werth. Ich entschuldige mich bei den Kindern dafür, dieses Buch einem Erwachsenen gewidmet zu haben. Ich habe aber eine wirklich gute Entschuldigung. Dieser Erwachsene ist der beste Freund, den ich auf der Welt habe. Und ich habe noch eine andere Entschuldigung. Dieser Erwachsene kann alles verstehen, sogar Bücher für Kinder. Und ich habe noch eine dritte Entschuldigung. Dieser Erwachsene lebt in Frankreich. Er hat Hunger und ihm ist kalt. Er muss getröstet werden. Wenn all diese Entschuldigungen nicht gelten, dann möchte ich dieses Buch dem Kind widmen, das dieser Erwachsene einst war. Alle Erwachsenen waren einmal Kinder, aber nur wenige erinnern sich daran. Deswegen muss ich meine Widmung noch einmal korrigieren. Für Leon Wert, als er ein kleiner Junge war. Kapitel 1 als ich sechs Jahre alt war, habe ich in einem Buch über den Urwald, das den Titel »Erlebte Geschichten trug«, das erste Mal ein wunderschönes Bild gesehen. Es zeigte eine Riesenschlange, die ein wildes Tier verschlingt. Hier ist das Bild mal nachgezeichnet. Im Buch hieß es, Riesenschlangen verschlingen ihre Beute in einem Stück, ohne sie zu zerkauen. Danach können sie sich nicht mehr bewegen und halten sechs Monate lang Verdauungsschlaf. So habe ich viel über Dschungelabenteuer nachgedacht und dann gelang mir mit einem Farbstift meine Zeichnung Nummer 1. Ich zeigte mein Meisterwerk den Erwachsenen und habe sie gefragt, ob sie vor meiner Zeichnung Angst hätten. Sie haben mir geantwortet, warum sollte man vor einem Hut Angst haben? Dabei war auf meinem Bild gar kein Hut. Es zeigte eine Riesenschlange, die einen Elefanten verdaut. So habe ich also das Innere der Schlange gezeichnet, um es den Großen verständlich zu machen. Immer muss man ihnen alles erklären. Die Erwachsenen haben mir geraten, mich nicht mehr mit offenen oder geschlossenen Riesenschlangen zu beschäftigen, sondern mich stattdessen mehr für Geografie, Geschichte, Mathe und Grammatik zu interessieren. So gab ich mit sechs Jahren meine vielversprechende Malerkarriere auf. Derart entmutigt war ich vom Misserfolg meiner Zeichnungen Nummer eins und Nummer zwei. Erwachsene verstehen nie etwas von ganz allein und für die Kinder ist es anstrengend, ihnen immer alles zu erklären. So musste ich einen anderen Beruf finden und ich lernte, Flugzeuge zu steuern. Ich flog ein bisschen in der Welt herum und es stimmt, dabei half mir die Geografie. Auf den ersten Blick konnte ich China von Arizona unterscheiden. Das ist sehr nützlich, wenn man sich in der Nacht verirrt hat. So hatte ich im Laufe meines Lebens mit vielen ernsthaften Leuten zu tun. Ich habe viel bei Erwachsenen gelebt und ich habe sie ganz aus der Nähe betrachtet. Aber meine Meinung über sie hat sich deshalb nicht sonderlich verbessert. Wenn ich einen traf, der mir ein bisschen heller vorkam, dann testete ich ihn mit meiner Zeichnung Nummer eins, die ich immer bei mir trug. Ich wollte wissen, ob er wirklich schlau war. Aber immer erhielt ich die Antwort, es ist ein Hut. So sprach ich weder von Riesenschlangen noch vom Urwald oder von Sternen. Ich ließ mich auf ihn ein. Ich sprach über Bridge, Golf, über Politik und Krawatten. Und der Erwachsene war zufrieden, auf einen so vernünftigen Mann zu treffen.